Ich erzähle es mal so, wie ich das jetzt äh, verstehe. Obwohl Verstehen jetzt äh, in diesem Kontext ein bisschen hirnlastig ist. Ja, verstehe. Okay. Also, ich nehme als Individuum, nehme ich was wahr, über meine Sinne, angenommen. Ich nehme mhm. über meine Sinne, Sinne was wahr oder ich nehme einen Gedanken wahr. In diesem Moment, wo ich den, das wahrnehme, äh, bin ich dabei, das zu kategorisieren? Ich nehme zum Beispiel ein Tier wahr. Einen bestimmten Zeitraum, sehr klein, später kategorisiere ich das. Zum Beispiel, ah, schöne, liebe Katze, du, gefährlicher Wolf oder irgendwas. Ich kategorisiere das. Und nach dieser Kategorisierung, wieder ein sehr, sehr kleiner Zeitraum später, kommt ein Gefühl auf. Ah, schöne Katze, schönes Gefühl. Also, ich sage jetzt mal, schönes Gefühl. Uh Böser Wolf, uh, Angst, stimmt. alles Mögliche. Ja. Jetzt gibt es ja aber auch die Möglichkeit, dass nach der Wahrnehmung, dieser Zeitraum zwischen Wahrnehmung und Kategorisierung, normalerweise ist der sehr klein. Und, und, und dann geht es ja weiter. So also wie gesagt, Kategorisi Kategorisierung, Gefühl kommt auf und dann vielleicht in einen Tunnel oder irgendwas rein. Mhm. Aber es ist ja auch die Möglichkeit, ich sehe etwas, Nehmt das nur wahr, ohne, ohne gleich eine Kategorisierung und entsprechenden automatischen Ablauf zu machen. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn diese Kategorisierung nicht so ausgeprägt ist, also die ist wohl immer da, aber ich kann mich auf diese Kategorisierung und dieses anschließende Gefühl einlassen, einschießen, das kann voll Besitz über mich nehmen und ich reagiere dann wütend, Böse, irgendwas, je nachdem, wie ich das kategorisiert habe. Oder ich kann einfach nur, okay, ich nehme jetzt das Ding da wahr. Ich merke auch, ah, das wird jetzt vielleicht so eingestuft, da kommt auch ein Gefühl auf, das Gefühl war gut, das kommt halt auf, aber es passiert sonst nichts weiter. Oder nicht so viel, wie das sonst passieren würde. Also so... Habe ich das jetzt erlebt und, und erkläre mir das vom Verstand her, weil der will irgendwie eine Erklärung. Der eine Erklärung wofür? Für, für das, was da passiert. Okay. Oder, oder, er merkt, also der Verstand merkt, oh, da ist jetzt irgendwie ein Unterschied zu was da schon mal war, zu früher, wenn immer das war, früher. Mhm. Wenn ich jetzt eine ganz ja, gut, ich weiß nicht, ob das so ein schönes Beispiel ist. Ich, ich sehe eine Sprudelflasche. Mhm. Ich könnte jetzt die Sprudelflasche angucken und da passiert nichts. Es gab Zeiten, ich gucke die Sprudelflasche an und denke, ach, guck mal, jetzt schon, schon wieder halb leer. Und da, da ist denn was passiert. Oder ich gucke ja. eine Blume an, okay, das ist eine Blume, schön. Schöne Blume. Aber es, es ist nicht, es passiert kein... Kein so ein Tunnel, wo, wo man sagt, boah, Blume, allergisch, blöd, weg und alles Mögliche. Mhm. So, was mhm. immer da auch passiert. oder Boah, Erinnerung, da habe ich mir mal so eine Blume geschnitten, gestochen oder weiß ich was. Mhm. Es, es ist da was, vor allem dieser Zeitpunkt zwischen Wahrnehmung und Kategorisierung, habe ich das Gefühl, der hat sich verändert. Okay. Es hat sich verlängert. Mhm. Diese Nicht-Kategorisierung, nicht, diese nicht dieser Moment der, der, der Wahrnehmung, okay, das ist halt da. Ja. Und ja, schön. Da, das kann auch sein, dass, ja, da, also es ist nicht dieses, dieses stumpfe maskierte, oh, okay, ist halt schön, okay, ist halt traurig, okay, ist halt irgendwas. Da kommt schon. Gefühl auf, aber dieses Gefühl darf da sein. Das Gefühl, ja, okay, das Gefühl ist ja, schön. Mhm. Schön, ich bin heiter oder oh, okay, schön, ich bin traurig. Gut, das passt jetzt nicht mhm. ganz. Ja, das ist ganz, ganz schwer zu erklären. Irgendwie. Ich sag dir mal, was ich so ungefähr verstanden habe und du kannst es dann halt irgendwie korrigieren. Ja. Okay. <lacht> und ich, ich äh, weil es sind viele Begriffe wie kategorisieren oder Individuum, mm. das wahrnimmt und so weiter. Weißt du so, mm. sagen äh, dieser Begriff Individuum ist schon mal ziemlich missverständlich. Mm. Äh, ich würde es jetzt einfach ersetzen durch der Organismus mit seinen Sinnesorganen halt. Die Sinnesorgane okay. nehmen was wahr. Eine Blume oder genau. eine Sprudelflasche okay. und so weiter. Mm. Ja? Und dann passiert... Ähm, ein Verstehen von dem, was da gesehen wird. Das mhm. ist noch was anderes als das Benennen. Ja? Aber es okay. ist nicht so, ah. du siehst zum Beispiel eine Sprudelflasche und äh, es ist noch gar nicht klar, ist das jetzt eine Katze, ein Wolf oder eine Sprudelflasche. Ja? Sondern mhm. in dem Moment, wo du siehst, siehst du das als Flasche. Ja? Mhm. Das ist äh, kein, kein Zwischenschritt, wo irgendwie jetzt ist es nur Farbe oder was weiß ich was. Und jetzt... Äh, erlebst du es dann anschließend als hm. Sprudelflasche, sondern in dem Moment ist es da, ob es hm. benannt wird oder nicht, ist irgendwie ein ja, Verstehen ja. davon da, was du da siehst. Du hm. siehst eine Wolke oder die Sonne und es ist klar, was, was du da siehst. Ja, ja. Ja? So. Okay. Und das ist so, ähm, das wäre eine Art von Kategorisieren. Ja? Dass, okay. das, dass das Hirn, die Sinnesorgane, wie immer du das nennen willst, das als ein ähm, Sinnesobjekt darstellt. Benennen kann praktisch. Also benennen kann oder erleben kann, auch ohne Benennung. Ja, okay. Du musst nicht durch die Gegend laufen. Du kannst jetzt zum Beispiel äh, den Monitor sehen, ohne dass du sagst, Monitor. Mhm. Ja, das ist ja, einfach von na, ja, genau. klar. Ja. Du, musst nicht, du musst nicht durch die Gegend laufen und sagen, Buchregal und äh, Mütze und was ja, weiß ja, ich was. Das ja, ist einfach ja, genau. klar. Ja, ja. Okay. Ähm, was ich äh, verstehe, was du so als, als Unterschied jetzt erlebst, ist sozusagen diese ganzen äh, die, die Gedanken darüber, was kann ich damit anfangen? Mhm. Ja, ist es nützlich? Ja. Ist es schädlich? Ist das genau, genau. habe ich was davon? Äh, und genau. so weiter. Genau. So dass es einfach mhm. nur es ist halt da. Es aber, ist halt da. Genau. Und, und was dann der Unterschied sein kann, ist, dass nicht mehr du als die Person sich auf die Katze oder die Sprudelflasche bezieht und äh, etwas gibt seinen Senf dazu. Die Person mit ihrer Meinung zu Katzen und Sprudelflaschen. Mhm, ja, genau, sondern einfach genau. ist es halt da als ein Aspekt dieses Moments, als ein Aspekt der Gegenwart, ein Aspekt des Bewusstseins, ist diese Katze da, diese Sprudelflasche da und so weiter. Ja? Und wenn der Organismus Durst hat und er sieht eine Sprudelflasche, dann <lacht> fängt er was damit an. Ja? Yeah, yeah. Und wenn, ähm, wenn du einen Wolf siehst statt einer Katze hast, hat der Organismus eventuell eine andere Reaktion darauf. Mm. Also eine vorsichtigere Reaktion darauf. Aber das ist das, yeah. was einfach ganz klar von selbst passiert, ohne dass es diese Instanz braucht, die so mm. ihre Meinung äh, dazu gibt und ohne diese Bewertung von ähm, finde ich das gut, finde ich das schlecht, kann ich das brauchen. Ja, genau. Ja? genau. Also genau. es ist, der Unterschied kann sein, dass du nicht du als ein Objekt in dieser Welt dich auf ein anderes Objekt beziehst, sondern dass hm. es einfach ein ganzes Erleben ist, in dem halt äh, diese Aspekte wie zum Beispiel Sprudelflasche oder Katze auftauchen. Was ist, also es, es ist ja Irgendwas ist jetzt ja stiller wie vorher, also vom, vom, vom Kopf her. Was ist, mhm. jetzt, das ist jetzt die, also sag mal der Verstand stiller, weil der weiß, okay, geht auch da ohne, dass ich da ständig reinschreie oder, oder dass ich da ständig sage, ja, okay, das ist Sprudelwasser durch tausendjähriges Gestein auf der Alp durchgelaufen <lacht> und oh, das sprudelt jetzt richtig gut. Genau, ohne diese ganzen Geschichten dazu. Ja, genau, okay. genau. Ja, genau. Wenn diese Geschichten nicht da sind, dann ist der Verstand stiller. Genau, dann wird also die Stille, die da ist, äh, präsenter. Fühlt sich. Ja, ja, ja. Präsenter, ja, genau, an. Genau, ja. genau. Es fühlt sich präsenter an. Genau. Ja. Es fühlt sich jetzt an. Genau. So, so. fühlt sich genau. wohl jetzt an. <lacht> ja, genau. Jetzt. Jetzt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, und dann ja. fällt halt diese, diese Fragmentierung weg, weißt du, was du hm. gesagt hast, Tunnel, wo es dieses eine Objekt gibt und dann geht die aufmerksam aufs nächste Objekt und so weiter ja, ja, ja. und mit dem Gegenüber, was immer seine Meinung dazu hat oder seinen, hm. seinen Filter dafür hat und so weiter. Ja, ja, also ja. Einfach so, ja, da, da ist das Erleben als das Ganze, als Katze und als äh, Sprudelflasche und als Gedanken also, ja auch. Und die genau, Gefühle genau. dazu kommen. Ne? Genau. Nichts ist ausgenommen von dem. Hm. So dieser Mechanismus vom Rausnehmen aus dem Ganzen. Das kann mm -hmm. nicht ja. Ja, ja. Was ich dann auch festgestellt habe, es gibt den Zeiten, zum Beispiel kürzlich gab es eine Situation, da war ich extrem wütend. Mm -hmm. Und da haben die dann, hat, dann hat auch gemerkt, ah, okay, jetzt kommt Wut auf. Ah, okay, die Wut, ist jetzt richtig im Bauch und die füllt alles aus. Und dann habe ich aber gemerkt, wie tatsächlich mein Verstand oder irgendeiner da drin gesagt hat, hey, das ist deine Wut, mach was draus, richtig, sei jetzt richtig wütend, das ist deine Wut. Da soll es keinen geben, der die Wut irgendwie abschwächt, Nee, das ist deine Wut und oh, sei jetzt mal richtig wütend. <lacht> ja, okay, dann bin ich halt mal wütend. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, wie... Tatsächlich, dann, dann ging es in so einen Wuttunnel rein. Mhm. Und es war kaum, kaum aufzuhalten. Also mhm. dieser, dieser Wutausbruch in Anführungszeichen. Mhm. Ja, das gibt es auch. Mhm. Ja, das, wenn du sagst, das ist deine Wut, wer mhm. ist da der Besitzer von der Wut? Ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, der, der Gedanke kam. Ja. Einfach hätte ich deine Wut. Wir sind tatsächlich irgendeiner und irgendwas hat das gesagt. Mhm. Also die, die so Worte waren du, da. So es wie du es schreibst, ist nicht dein Gedanke gewesen, aber deine Wut. <lacht> ja, und was war halt, wo, wo, ja, wo, ich weiß nicht, gesagt hat das, hat das, ich weiß nicht, es war einfach meine Wut und, und mhm. das kam raus, hätte ist deine Wut sei jetzt wütend und um Aber vergehen wieder. Wie alles. Wie, alles. Wie, wie, jeder, wie jeder Tunnel. Ja, das ja, geht dann halt schnell in den Tunnel, wenn es ja. deine Wut ist und genau. wenn das was anderes ist dann als die äh, Wasserflasche oder so. Ja, genau. Ja. Ähm, das, so wie ich es jetzt verstehe, ähm, so wie ich es interpretiere, äh, war das dann die Erlaubnis dafür, wütend zu sein. Ja, yeah, yeah, genau. genau. Yeah. Yeah. Okay. Im Prinzip ja. Yeah. ja. Also die Erlaubnis für das, was du gerade erlebst. Mhm. Ja? So wie die Erlaubnis, diese Wasserflasche zu sehen, wenn die halt da ist. Ja? <lacht> <lacht> Sie fragen, ja. ob das sinnvoll ist, da eine Unterscheidung zu treffen oder ob du sagen würdest, die Wasserflasche darf ich erleben, weil es ist meine Wasserflasche. Mhm. Ja? Ja. Wenn du sagst, äh, es ist meine Wut... Uh, und das ist dann die, uh, als ob du da eine extra Erlaubnis dafür bräuchtest, mhm. dann geht es halt schnell mal in diesen Tunnel rein, ja. der ja. dann daraus besteht, die Berechtigung für die Wut ist derjenige, der einen wütend gemacht hat, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja? Oder dasjenige, was einen, ja. äh, was die Wut ausgelöst hat. Ja. Dann geht es halt, geht's halt wieder dahin, dass ein jemand was angetan hat oder was auch immer. Ja. Oder vielleicht war es auch einfach so bild Wut, so was, was schlecht ist, in Anführungszeichen, ist eine Sprudelflasche, das ist eine harmlose Geschichte. Ja. Jetzt Wut, boah, jetzt bist du aber wütend und oh, das, das, das mhm. ist mehr, mehr Geschichte da dahinter, oder mehr Heckmeck um das Ganze, ja. Ja. also um die Sprudelflasche. Ja, wie du vorher gesagt hast, kann man über eine Sprudelflasche auch eine Menge Heckmeck machen. Tausend Jahre im Gestein und was weiß ich was. Ja, genau. und, so. und so ist bei Wut auch, dass ja. sie das einfach nicht lernt und dass sie das nicht einsieht. Und das ist doch wirklich ja. ein unverschämter, was weiß ich. Ja. Ja, ja, Ohne genau. diese ganzen Geschichten ist es halt einfach beides da. Ja. Ja. Oder anders gesagt, wenn, wenn wir das jetzt beschreiben, diesen Moment einfach als Energiefluss. Mhm. Ja. Und die Energie wird erlebt in Farben, Formen, Gefühlen, Energie halt. Ja? Mhm. Alles, was du erlebst, ist Lichtenergie oder Bewegungsenergie und so weiter. Sagen mhm. wir einfach Energie. Ja? Mhm. Und da ist halt da ist halt ähm, eine Flasche und, und ein Gefühl von Wut. Mhm. Mhm. Ja. Wut in der Flasche. <lacht> Ja, und keins braucht äh, eine besondere Erlaubnis, um da zu sein. Ja, Oder ja. anders gesagt, beides, beides scheint plötzlich problematisch, wenn die Erlaubnis verweigert wird. Ja. Diese Flasche sollte nicht dastehen. Ja. Ja. Ich sollte ja. das nicht fühlen. Ja. Dann wird es halt ein bisschen... Ja. Und insofern ist so ein Gedanke, der sagt, hey, das ist deine Wut, die, wenn du das als Erlaubnis nimmst, ist so, Soweit mhm. ganz ganz praktisch und erspart dir eben, die ähm, dass du eine Begründung, eine Rechtfertigung für die Wut brauchst. Ja? Wenn es mhm. ist irgendwie, hey, ich sollte nicht wütend sein und ich mag das Gefühl nicht oder was weiß ich, mhm. dann, dann geht es halt, aber du hast mich dazu gebracht, wütend zu sein. Ich wollte das mhm. gar nicht und so weiter. Mhm. Und dann ja, ist ja, es genau. irgendwie, dass du so ein ja. Plädoyer führen musst, dafür, dass du wütend bist. Ohne das mhm. ist einfach, bam, da ist diese Energie. Ja. Ja, ja. Braucht keine weitere Begründung. Okay. Es Kann okay. natürlich interessant sein, was sich da wütend gemacht hat, oder so. Ja, aber, ja. <lacht> aber im Endeffekt ist es einfach die Energie des Moments, wie er, wie er hm. gerade ist. Jetzt angenommen, Wut ist ja schon ein mächtiges Gefühl. Ich hätte jetzt ein Problem, wenn ich jetzt ich, angenommen, es, es wäre ein noch mächtigeres Gefühl und ich würde dieses Gefühl ausleben. Ah, okay, das Gefühl ist da, also lebe ich das aus. Dann hätte ich ein Problem damit. Geht es, wenn, wenn dieses, angenommen, ein mächtiges Gefühl kommt auf? Ich bin, ich, ich, äh, gut, ich bin mir bewusst, dass dieses Gefühl da ist. Klar, so schwer schweres da. Aber wie kann ich da umgehen? Kann ich, das, kann ich das durch die Annahme, durch die man, liebevolle Annahme von diesem Gefühl, wird es dann abgeschwächt? Oder, oder, oder? Äh, weißt du so, ähm, die, die, ein Gefühl muss nicht unbedingt ausagiert werden. Mhm. Ausagiert, weißt du so, ähm, man schreit jemanden an, um die Wut loszuwerden. Zum Beispiel, ja, weil das Gefühl einfach, ja, das soll raus und dann äh, richtet sich auf, das auf jemand, weil, das, weil die Wut einfach nicht willkommen war. Ja? Mhm. Wenn es um ein Gefühl geht, wie zum Beispiel Freude, um es mal so was richtig Positives zu bringen, mhm. da hast du wahrscheinlich auch nicht so viel Angst, dass du ausflipst vor Freude oder sowas. <lacht> nee. ja, so, ähm, du willst es auch nicht loswerden und du mhm. könntest tanzen und singen vor Freude, aber musst du nicht. Mhm. Ja, so, ja na, stimmt, stimmt. Ja, klar. Okay. So, einfach hinten und so kann ja. es sein, wenn sich die Wut nicht auf jemand richtet, der der Schuldige ist. Mhm. Sondern einfach, das ist dieses diese Energie da, dann kann die da sein, kann im Körper sein und du merkst halt Anspannung und du merkst, ja, Anspannung vor allem. Ja? Mhm. Energieschub und Hitze vielleicht und, und so weiter, ja, nicht mehr. Mhm. Der Ausagieren hieße, Du sorgst dafür, dass der Idiot, der dich wütend gemacht hat, das in Zukunft lässt. Okay, okay. Ja. So. Ja. Oder dass äh, manchmal bist ja auch du der Idiot, der was falsch gemacht hat und dann ist man wütend auf sich selber oh, oder so. Ja, okay. ja. Ja. Und ähm, aber auch da ist die Gefahr relativ klein, dass du dich jetzt, äh, dass du dir Ohrfeigen gibst oder sowas. Ja, ja, genau. ja. Sondern vorher, ja, da ist halt diese, dieses Gefühl, wenn mhm. das erlaubt ist, muss es nicht ähm, ausagiert werden, im also, Sinne von, von los, dass du es los wirst. Mhm. Mhm. So. Und ähm, dann ist es einfach, in dem Moment, wo es willkommen ist, geht halt Energie raus, aber es hat nichts zu tun mit, mit ähm, also beruhigt sich die Energie wieder, die mhm. kann wieder eine andere Form annehmen. Im Gegensatz zu, du stellst dich der Wut gegenüber und versuchst sie klein zu halten, oder was? Ja, auch. Und ja. das macht halt dann einfach einen Konflikt oder einen Stress. Ja, und ohne das ist es halt einfach ein Gefühl, was auch mal da ist. Wobei es natürlich ja. auch interessant sein kann: ähm, bei Wut ist es ja, ähm, Wut hat ja zu tun mit unerfüllten Bedingungen. Ja. Ja. Ja. Also, ja. zum Beispiel ja. die Bedingung, ich möchte äh, schnell zu Hause sein und dann fährt die, der Depp vor mir so langsam. Ja? Mhm. Oder mhm. jemand sagt was zu mir, was, was ich nicht will, dass er sagt. Diese Bedingung mhm. von, was mhm. ich als respektvollen Umgang definiere oder sowas, ist nicht mhm. erfüllt. Mhm. Ja? Ja. Und von daher kann es ganz interessant sein, zu schauen, ähm, welche Bedingung scheint da nicht erfüllt. Ja. Okay. Und wessen Bedingungen ist, yeah. yeah. yeah. ist es eigentlich? Äh, ja. Ist es, vertrittst du die äh, im Ernst sozusagen? Mm -hmm. ja. Oder ist es yeah. einfach so eine gelernte Sache, wie man dich behandeln sollte oder sowas? Ja. Genau, genau. Wenn es ja. Diese Erwartung, Erwartungen. Ja, und also, genau. Jemand äh, kann super wütend werden. Weil äh, jemand anders ihn fünf Minuten warten lässt. Ja. Weil seine Bedingung ist, pünktlich ist pünktlich. Auf die Minute mhm. oder so. Und für jemand mhm. anderes ist eine Viertelstunde überhaupt kein Thema. Mhm. So. Und da gibt es, ich finde es eine ganz, ganz süßliche Unterscheidung zu sagen, das sind jetzt so die Bedingungen vom Organismus. Also mhm. zum Beispiel, wenn einem jemand die Luft abdrückt, mhm. ist die Sauerstoffbedingung vom Organismus, das Bedürfnis <lacht> nach Sauerstoff nicht mehr so ganz erfüllt. Ja, ja, ja, und dann setzt der Körper halt Kraft frei, um, die, um wieder atmen zu können, um den da wegzukriegen. Ja. Das ist halt so der Sinn von Wut. Mhm. Wenn jemand einen warten lässt oder, oder äh, im falschen Tonfall mit einem redet, äh, kann das ganz interessant sein, äh, zu schauen, ist mir das denn also, so wichtig? Ja, ja, ja. Genau. Oder ist es einfach nur so eine Bedingung äh, und eine Gelegenheit, diese Bedingung vielleicht aufzugeben? Mhm. Also kein, kein hm. Muss, aber ein könnte. Ja. Das ist. Ja. Aber dieses, das passiert halt äh, dann leichter, wenn, wenn einem das bewusst ist, dass da gerade Wut ist. Hm. Ja. Also so, das Lernen kann, da ist das Fühlen halt einfach wirklich wichtig dafür. Hast du? Wie mhm. Fühlt es sich an diese Bedingungen zu stellen. Ja. Wie fühlt es sich, an diese Bedingungen nicht zu stellen? Hm. Also zum Beispiel, äh, jemand lässt dich eine Viertelstunde warten hm. ja, und du findest diese Landschaft echt schön. Ja, und hm. findest die Katze, die da vorbeiläuft, an der Blume, äh, ganz, ganz nett, <lacht> schaust zu, wie die Katze vom Wolf gefressen wird, nimmst einen ja, Stück genau. aus seiner Sprudelflasche, alles ja, gut. Genau. <lacht> Das ist also im Prinzip fühlen, im Prinzip fühlen, was da ist, zulassen und ja, schauen, was, was groß wird im Prinzip. <lacht> ja. Das ist äh, auch in gewisser Weise alternativlos. Ja. Weißt du? Du fühlst, was da ist. Du ja. kannst nur die Aufmerksamkeit versuchen, davon abzuwenden. Mhm. Mhm. Ja. Du kannst es annehmen, was da ist, nachdem es schon angenommen ist. Ja. Mhm. So wie dein voriger Atemzug, wie willst du den jetzt nicht mehr annehmen? Ja. ja. Das ist einfach halt, im Moment, wo du es erlebst, ist es halt da. Ja. Du kannst ja. nur äh, dich du kannst nur die Illusion haben, dass du das irgendwie, also diese Instanz, die sagt, das finde ich, also das lehne ich ab oder sowas, mhm. ja, die ähm, so als Alternative zum Annehmen scheint. Mhm. Und diese Instanz, das entpuppt sich ja ein bisschen als Konditionierung, von ja. wie du konditioniert bist. Ja. Der eine hat die Instanz, bei der, bei der bestimmten Situation der andere hat eine andere Instanz bei der gleichen Situation je nachdem, wie er geprägt wurde, durch was auch immer genau. Also, was, was wir jetzt Instanz nennen, ist in gewisser Weise einfach, wie du sagst, die Konditionierung: ein Programm, was halt anspringt, mhm. aufgrund also wie so eine wie so eine äh, wie, ein Anker. So. Ja, wie ein Anker, sagen wir mal, ja. Ja, genau. oder wie, eine, ja. wie eine, etwas läuft durch die Lichtschranke und dann fährt dieses äh, Programm ja. halt hoch. Ja. Ja. Ja. Ja, und das Programm sagt, hey, so nicht. Ja, so zum Beispiel. Mhm. Ui, genau so. Ja, mhm. je, nach, je nachdem. Genau. Je nachdem. Und das ist einfach halt äh, ein Programm, ein Mechanismus, der abläuft. Also die Aufmerksamkeit wird auf was fokussiert. Mhm. Und dann kommen die passenden Gedanken dazu mit den passenden Gefühlen und dann die körperliche Reaktion darauf. Mhm. Zum Beispiel eine Änderung im Tonfall, eine Änderung mhm. der Spannung vom Körper und so weiter. Es hm. ist nichts Persönliches, einfach nur ein ja, Programm, ja. was da abläuft. Ja, genau, genau. Ja, jetzt muss ich nicht mehr so angespannt sein, ah, okay, jetzt gehe ich was ich mal Lografen oder sonst was. Ja, und es ist, ähm, finde ich, sehr viel leichter, ähm, zu, wirklich zu erleben, was da abläuft und zu schauen, was da abläuft, also zum mhm. Beispiel, okay, da ist dieses Programm angesprungen und das hat jetzt zu dieser Verengung geführt. Nicht, mhm. dass, dass jemand eine Viertelstunde später kommt. Ja, yeah, genau. Mhm. genau. So, ähm, mhm. Weil dann gibt es halt genau diese, ähm, diese Unterscheidung von, okay, so ist es, auf dieser Bedingung zu bestehen, die gerade nicht erfüllt wird. Mhm. Und, äh, und zu schauen, wie ist es denn ohne das. Mhm. So das Denken sagt, ja, aber wenn ich ihm das durchgehen lasse mit der Viertelstunde, dann kommt das nächste Mal 20 Minuten zu spät. Yeah, genau. Wenn ich sage, du kein Problem, ich habe mir die Katze ja. angeschaut und die Blumen und alles gut. Ja, ja genau, genau. Das ist so, dieser Erziehungsauftrag für andere sozusagen ist dann ja, nicht, ja, nicht ja, genau. erfüllt. Ich wird ja, schon das wieder in die Zukunft projiziert, was überhaupt sein könnte, genau. und obwohl man weiß es egal. Genau, wenn also, ich mir das bieten lasse, dann werde ich respektlos behandelt. Genau, ja, da ja. verliert ihr den Respekt vor mir oder keine Ahnung, was für Sachen. Genau, genau, ja? genau. So, und das ist halt, worauf diese Programme aufbauen, auf irgendein so so ein Bedürfnis wie respektvoll behandelt werden oder so. Ja, ja Genau. genau. Das, dieses Bedürfnis ist, ist, ist da eventuell und dann, dann hat man diese diese Voraussetzungen, was, was erfüllt sein muss, um dieses Bedürfnis dann zu, genau. zu äh, befriedigen. Genau, die Bedingungen von deines Spiel genau, genau, die Zeitspanne darf maximal drei Minuten plus und minus sein. Ja, genau. Hier ja. sind vier Minuten, dann, oder, dann braucht es eine was auch echt gemacht. gute Begründung. Dann wird der Kaffee kalt. <lacht>